Erst auf das Handtuch oder Trockentuch. Da, da, okay. Und du siehst, es ist okay. Nicht gut, aber okay. Da ist perfekt. Na, kann mehr Farbe. Ist <lacht> perfekt. Und na, wir machen ein bisschen mehr Farbe. Okay. Und da ist Kleber, das T-Shirt verrutscht nicht. Wir treffen die gleiche Stelle wieder. So. Noch und wieder drücken. Ja, da, das ist für Männer und nicht für Frauen. Und sie. <lacht> und gut. Da, perfekt, perfekt. Jetzt ist weiß. So, und jetzt ist die Schiff gleich. Und jetzt? Ich dir meine Kleidung, ne? Meine, meine T-Shirt. Ich glaube, erstmal üben. Ja, die Frage ist, ob sie das wirklich will. <lacht> Doch, du übst das mal, oder? Wo ist dein T-Shirt, Danny? Ja. Lass dir helfen. Üb einmal hier und ich mach dir das T-Shirt. Da, perfekt! Ist ja. <lacht> perfekt so. Nein, guck alles kaputt machen. Kein Problem. Ja, okay. Ich mache. Also. So oder so? Druck, so? Druck aber nicht viel Druck. Frauendruck. Das so, gut. Ein bisschen mehr drücken, fangen nochmal neu an und ein, ein bisschen mehr, nicht viel. Ja, sehr gut. No. und nicht so weit, das zieht das Motiv halt hier auf. <lacht> und, und jetzt? So! Äh, Moment! Moment. Stopp, stopp! Wir haben hier, ist noch nicht ganz alles. Wir nehmen jetzt... Wir. Ah, wir. Ah, Komm, komm, komm. Gut. Und jetzt? Jetzt viel Druck. No. Mit dem Kopf genau. Ah, viel mehr Druck. <lacht> Ganz, viel, viel, viel mehr Druck. But, um, etwas mehr... Ja, mehr Druck? <lacht> ich glaube, das klappt ich nicht. Stell dir vor, dass <lacht> der mein Vater angebracht wird, ist äh, jetzt äh, nicht rächen. <lacht> okay. Das. Hier, da, da, da war der Druck gut. Jetzt ist es okay. Jetzt ist es okay. Das stimmt immer. Bei. Beim Nähen schickt sie mich auch immer vor. Viel Druck. Guck mal hier. Ich habe nur 50 Kilo. Zunehmend würde ich sagen. Ja, ist perfekt. Danke. Wir machen noch einmal wieder drauf, mehr Farbe und dann kommt der T-Shirt. Äh, möchte noch jemand testdrucken? drucken? Ja, würde ich gerne. Okay. Okay. Ist das notwendig? Oder Was? geht der Test sie, Also, ich wollte sie Nein. einmal machen lassen. Ja, ne ist klar. Äh, jetzt ist halt die Frage, ich würde das T-Shirt meine ich. <lacht> Dani? Ja. Nicht weglaufen. Ja. <lacht> äh, also, ich würde jetzt halt noch weiter kurz Handtücher drucken lassen. Und ja. bevor ich die T-Shirts mache, mache ich das einmal richtig ja. sauber, dass ja, okay. die T-Shirts auch gut werden. Mhm. Aber äh, ich drucke ihr das. Sie kann das also auch hier liegen lassen und äh, erstmal reingehen. Da, okay, äh, okay. wird so eine super. Maske eigentlich <lacht> Warum kommen alle bei diesem Workshop immer nacheinander? <lacht> <lacht> ich ja, wissen nicht, dass eine was er eine Erklärungsteil Was, er, was er hat gesagt? Bitte? Was er hat gesagt? Warum alle, äh, er muss jedes Mal neu anfangen? Wir mal und zeigen. Wir verwenden mehr. Wir können alle einmal. Hat er das Sinn, dass Sie die Handy haben? Hand Nee, weil das, das, ist billig. Billig. Das, ist, das ist billig und gut ist äh, wenn du mir das Handtuch einfach über das Schild hängst gleich dann äh, halt drucke ich das nachher aus Dann T-Shirt brauche nein nein nein nein nein später du hast mich nicht verstanden ja äh, okay. wir drucken jetzt erstmal Handtücher okay. weil dadurch kriege ich richtig unschöne Formen durch die Handtücher. Also ich müsste ja, das ja. jetzt sauber machen, um das T-Shirt zu drucken. Okay. Das heißt, ich versuche erstmal so viele Handtücher wie möglich zu drucken. Ja. Und dann, ich kann euch auch reinholen, wenn ihr, wenn ich soweit bin. Das machen ja, okay. wir so. Ja. <lacht> äh, rausholen. Und okay, dann habe ich nämlich hier eine...